China und die Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenländer, die sogenannten G77, fordern, dass Sanktionen gegen ärmere Staaten während der Corona-Krise ausgesetzt werden. In der Erklärung heißt es, einseitige wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen hätten eine negative Wirkung auf die Fähigkeit, effektiv auf die Pandemie zu reagieren. Die Kritik richtet sich offenkundig gegen die USA, die Sanktionen etwa gegen den Iran und Venezuela verhängt haben.